Servus, Mosche. Na, habt ihr das mit der Uhrumstellerei wieder gut integriert in der Alltag? Ich bin jetzt jeden Abend Stunde früher müde und morgens erste Stunde später fit, furchtbar. Das mit der Uhrumstellerei brach kein Mensch. In dem Sinn, erst mal der erste Kaffee. Prost. Jetzt wollt ihr wissen, warum ich schlau sehe. Gell? Ah ja, es war doch letzte Woche auch Halloween. Ich kann das ganz gut leiden, auch wenn das von Amerika kommt. Und die Kinder sehen, haben auch Spaß. Ah, das war mein Kostüm. Ich war auf der Halloween-Party. Und natürlich hatte ich noch einen Umhang an und war mehr geschminkt. Aber so habe ich ausgesehen und das wollte ich euch mal zeigen. Und habt ihr in der auch gehört? Es gab ja schon wieder sexuelle Übergriffe in Großstädte und Schlägereien. Ei, ja ei, ei, in Köln und in Hamburg und bei uns glaube ich auch. In den Nachrichten haben sie gesagt, sei leid, mit arabischer und afrikanischem Hintergrund gewesen. Kerl, wie lange soll dann das noch so gehen? Das geht doch nicht mehr. Wir wollen wieder mehr Sicherheit im eigenen Land. Echt jetzt? Aber uns hört ja keiner. Uns hört, glaube ich, gar keiner zu. Das ist echt furchtbar. Also passt ja alle gut auf auf euch, dass euch nichts passiert. Und jetzt müssen wir wieder durch die Woche durch. Da ist der Wege hier wieder ein kleiner ein kleine Witz. Geht man zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um sieben Uhr Stuhl dran, Das ist furchtbar. Das sagt der ah, Arzt, wieso dann? Das ist doch gut. Das sagt man ein, na, ich stehe doch immer erst um 8 Uhr. Also, macht's gut. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Tschö.